Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne Dich Schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam eine bunte Schultüte. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Meine Schultüte hat drei Ecken und ist unten ganz spitz. Sie hat oben Krepppapier, das zugebunden und wie ein Hut auf meiner Schultüte sitzt. Es ist schön zusammengebunden, damit ich nicht sehe, was darin ist. So ist das nun mal, dass du als Einschulungskind eben sehr neugierig bist. Meine Schultüte hat viele Muster. Die schauen aus wie Dachziegel. Hm. Und für jedes Muster befindet sich darin bestimmt ein Schokoriegel. Das nächste Muster hat viele Zacken ich sehne mich danach meine schultüte endlich auszupacken schleifen und kringel sind für mich der hit meine schultüte gehört ganz allein mir da ist niemand meine süßigkeiten mit das nächste muster sind kleine Wellen. Ach ja, meine Schultüte gehört zu den ganz speziellen. Ich möchte sie nun ganz, ganz bunt. Danach werde ich sie öffnen und dann wandert schnell ein Bonbon in mein Mund. Ich werde naschen und die tollen Dinge darin verputzen. Darf aber nicht vergessen, am Abend meine Zähne zu putzen. Kommst du bald in die Schule? Oder bist du schon in der Schule? Kannst du dich noch an deine Einschulung erinnern? Der Eintritt in die Schulzeit ist für jedes Kind etwas ganz Besonderes. Und das darf es auch sein. Im Kindergarten wurde nur gespielt. Aber nun lernst du die Dinge, die man zum Erwachsenwerden braucht, wie lesen, schreiben und rechnen. Weißt du eigentlich, warum es die Schultüte überhaupt gibt? Man möchte so den Schülern und Schülerinnen den Eintritt in die Schule versüßen. Die Schultüte gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ihren Ursprung fand sie im 19. Jahrhundert in Mitteldeutschland. Nun bist du dran. Zeichne deine Schultüte diesen tollen Mustern, wie ich sie gezeichnet habe. Wer hat die bunteste Schultüte? Du darfst mir gerne die Zeichnung deiner Schultüte schicken. Ich bin schon ganz neugierig. Was soll denn alles in deiner Schultüte drin sein? Ich wünsche dir, neben den ganzen Süßigkeiten, auch eine Schultüte voller Glück.